Lass es gefroren sein. Wenn es der beste Bürger Deutschlands ist, ist es der beste Bürger Deutschlands, wisst ihr? Ja. Moin, Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir testen heute Marcel's Geschmack. Wir stellen ihn auf den Prüfstand. Er hat zwei Tipps aus nächster Nähe von mir. zwei... Tipps, die maximal heftig sein sollen. Schöner Burger, auf dem Stand so, ne? Nicht irgendwo Restaurant, schöner Burger. Draußen an der Straße, bam, dann testen wir Italiener, der einfach mal richtig geil sein soll. Ich werde mir versuchen, seinen Geschmack reinzudenken. Hm, was würde er jetzt nehmen? Versucht das so ein bisschen äh, na nachzudenken? <lacht> das war ein bisschen dumm gesagt. Da haut mir auch eure Kommentare rein, wenn ihr sagt, ihr könnt das besser. Ich werde kompromisslos bewerten, wer die letzten Videos schon kennt, weiß, ich mache da keine Freundschaftsbonus. Meine Meinung raus, wenn ihr sagt, ihr könnt es besser, eure Kommentare rein, wo es geil schmeckt. Ich fahre hin, auch Pizza. Döner, Burger, alles rein. Und dann fahren wir jetzt los. Ich bin sehr gespannt, was das macht. Ab geht's. Ich bin heiß wie Frittenfeld, glaub mir, was es heute für Bewertung gibt, was ich so raushauen werde, was wir heute erleben werden. Ich sag euch ehrlich ein Geheimnis: Ich habe schon mal PlayStation auf Raten gekauft. Boah, ich habe echt PlayStation auf Raten gekauft. 47% der Deutschen, ob ne, ihr es mir glaubt oder nicht, haben schon was auf Raten gekauft. Also, das heißt auch, dass ich mich jetzt nicht wie ein Dulli fühlen muss. Das hat auch einen Grund, warum ich das sage: 99% denken dass ich jetzt, oh, jetzt ist verrückt geworden. Nein, das hat einen Grund. An alle aufgepasst, die Schulden haben, die Ratenkäufer am Start haben, Kreditkartenschulden, die Dispo kredit haben, Privakten. Kredit. alle aufgepasst ich habe eine lösung für euch wie ihr einfach schneller schuldenfrei werden und da ist kein haken dran da ist alles perfekt alle alle die mehr cash in haben wollen am ende des tages die müssen jetzt genau zuhören Anyfin ist die lösung ich zeige euch mal eben eine app und ich zeige euch wie das funktioniert einfach mehr cash am ende des tages also als erstes ladet ihr euch die app von Anyfin natürlich runter klickt auf anfrage senden und dann jetzt als beispiel von mir mit meiner playstation damals nimmt den ratenkauf äh, wählt aus welchen anbieter ihr hattet ladet ein foto von eurer rechnung hoch also eure aktuellen rechnung klickt da einmal drauf zack die Boom, gibt noch einen code ein in dem fall code Holle natürlich, kriegt da noch 20 Euro an Start, einfach Abzug auf eure Rechnung Schickt die Anfrage los und bekommt dann ein Angebot zugeschickt. In dem Fall 36% würde man an Zinsen sparen. Das Schöne ist, Anyfin macht nur ein Angebot, wenn sie eure Zinsen senken können. Es kann natürlich vorkommen, dass es das nicht passiert. Aber wenn sie eure Zinsen senken können, kriegt ihr ein Angebot. Ihr habt kein Risiko, gar nicht, habt nichts zu verlieren. Wenn ihr irgendeine Rate offen habt oder ähnliches, schickt das hin und Anyfin macht das klar. Deine offene Rechnung wird dann abbezahlt. Du bist Kunde bei Anyfin, zahlst weniger Zinsen und bist schneller schuldenfrei. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung von mir. Den Link dazu und natürlich den Code HOLLE. 20 Euro kriegt ihr dann nochmal äh, for free. Abzug auf eure Rechnung und jetzt geht's weiter im Video. Also wir sind direkt am Start. Ich habe schon ein bisschen angehauen. Sehr geil. Ich war ganz kurz schon drin von der Optik alleine. Muss ich euch sagen. Gummi. Gummi. Also, hier erstmal mir die Chefin gerade gesagt, ich sag, sag du das auf Kamera, ne? Und sie wollte nicht. Sie war ein bisschen äh, schüchtern. Hier, das war mal eine Bäckerei früher. Hier sind auch die alten Bilder davon. Ah, ist das es hat richtig Geschichte. Guck mal hier. Das hier sind sogar noch die Türen von der Bäckerei, hat sie eben erzählt. Das mag ich, das mag ich. Hier ist richtig Geschichte hinter. Und jetzt pass mal auf: So stelle ich mir ein italienisches Restaurant vor. Hier ist mal Vorhang. Und hier haben wir schon mal eine schöne Menükarte. Und den, sag ich mal, den Maestro hinterm Tresen, der macht uns heute das Essen, ne? Ja. Ein Uritaliener, ne? Ja. Also stelle ich mir das vor hier auch. Schöne Vinos hier. Das ist aber verlockend, ne? Wenn der Tag mal nicht läuft, hier mal einfach so ein Vino aufmachen und einen kleinen Schüssel. Okay. <lacht> so werde ich das machen. Wenn es gut läuft, wie viele wirbeln hier in der Küche rum? Drei. Drei, okay. Und du bist Küchenchef aber? Ja, ja. Jetzt ja, sind in Italien. Ah, okay. Und jetzt machst du Chef. Ja. Hier brutzelt schon was. Wird hier Brühe angesetzt, oder was haben wir hier? Korken, korken. Zwei Tage. Zwei Tage? Ja. Ehrlich? Oh, und der macht dir Soße davon? Da ja, ist wirklich so, da, da merkt man so bei so ein Kleinigkeiten, wo manche sich einfach nicht die Zeit nehmen. Ne? Und setzen da was an, machen da noch ein bisschen Maggi-Pulver ran oder sonst was, wisst ihr. Zwei Tage sitzt das hier auch dem Kopftopf, damit ihr eine Soße rauskriegt, die zum Schluss so wahrscheinlich maximal Geschmack hat. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Es gibt so viele Sachen, ich muss irgendwas Heftiges nehmen. Chefin, was würdest du mir empfehlen zu essen so? Eine schöne Pizza. Eine Pizza, okay, die nehme ich, nehme ich auf jeden Fall dazu. Weißt du noch, was der ähm, Marcel hier gegessen hat oder was er gerne mal bestellt? Oh, haben wir heute leider nicht. Bolognese liegt er ja. Bolognese, ja, die liebt er. Habt ihr nicht. Und was sind der Alternativma? Ja, Ravioli. Ravioli hat er genommen. Die nehme ich auch schon mal, die sind gebonkt. Dann gucke ich hier nochmal auf die Karte. Pizza, Ravioli. Eine Frage habe ich auch direkt, habe ich gerade schon euren Koch gefragt. Ne? Der Marcel, den kennst du auch, der jemand mal essen. Ist. Der sagt immer, ich bin übertrieben hässlich. So ein hässlicher, Alter. <lacht> ist das so? Nein. Nee, ne? Ja, ich weiß nicht, was er damit hat, ne? Aber er es ihnen ist mal. Gut, wollte ich nur mal eine ne Frau fragen, ne? Also, ey, du bist sehr hübsch, wollte ich auch noch mal anmerken, ne? Also, jetzt muss man auch mal so eingestehen, ne? Okay. Ja, so Danke. <lacht> So, ich gucke jetzt aber wirklich mal, was ich bestelle. Auf jeden Fall Ravioli und eine Pizza nehme ich. Ja, das auf ja, jeden ey. Fall schon mal. Und dann ein drittes Gericht nehme ich noch dazu. Drei Gerichte, drei Bewertungen, Leute. Ribeye Sake. Und da ist ja die Soße, die ihr mir gerade gezeigt habt, ist da mit drauf, glaube ich, ne? Ja, ja, dann ich, haben wir Ribeye Pizza und Ravioli. Die, die war alles getroffen. die schönen Gerichte an. Also was ich da direkt wirklich diese Soße, ich koche ja selber zu Hause, Wisst ihr und auch schon lange und ich versuche mir an vielen Sachen so eine Soße, so eine schöne Soße zu ziehen und da tagelang eine Brühe vorzukochen und daraus die Soße zu ziehen, das ist so eine Arbeit und ich weiß wie schwer das ist, da habt ihr eine schöne Soße und da freue ich mich richtig drauf. Pizza, Pizza muss ich sagen, oh, da habe ich Angst vor, habe ich Angst vor, habe ich einfach so viele gute Pizzen gegessen und die Ravioli, da haben die auch noch mal Parmesan am Schluss drauf und diese Soße drauf. Let's go. Hauen wir mit dem Fleisch hier an. Schön rosa, würde ich mal sagen. Also die Pilze zergehen im Mund. Zergehen komplett im Mund. Ich weiß nicht, was, wie die das gemacht haben. Dazu der Rosmarin, der dann da reingeschossen kommt. Welt, sag ich euch, Welt. Ich eine Kartoffeln dazu. Rosmarin angemacht. gibt nichts besseres. Ich sag's bei Twitch immer so, es gibt einfach Kombinationen, die sind fü füreinander geschaffen. Rosmarin und Kartoffel, das gehört zusammen. Das ist einfach mh, Gemüse mit Biss, so wie es sein soll. Dann gehen wir mal zu den Ravioli vor. Man merkt halt so diese, diese Selfmade-Style halt, ne? Nicht dieses industrielle, du hast hier du hast die Ravioli am Start. Die ist hier halt richtig, da ist richtig Fleisch drin. Das ist richtig. Das ist halt wirklich handgemacht. Ne? Das klar dieser wunderbare teig das herz hinter das handwerkskunst hinter da. also das ist was was für mich gute küche ausmacht du verlierst dich da drin die ravioli kann ich euch direkt sagen die haben einen gewissen zauber so ihr habt einerseits präsent diesen parmesan habt diese soße die einfach perfekt ist glaub mir diese soße ist perfekt und ihr habt zwischen den kleinen impulse wo du isst du merkst oh was kommt denn da jetzt ich würde es mal einfach sagen der teig der ja auch noch einen gewissen geschmack hat der reinkommt und du war das oh. Was kommt da? Was ist da? Und dann verschwindet es wieder wie so ein Zaubertrick und du denkst dir, scheiße, was war das eben? Was habe ich da gegessen? Das bringt Spaß zu essen. Das bringt einfach wirklich Spaß zu essen. Bewertung zum Schluss, wir gehen jetzt Bürgerfetzen und dann seht ihr nochmal die Bewertung. So, wir sind jetzt gleich beim Bürger am Start, ganz unscheinbar an der Ecke, bam, hier B73, Mega-Verkehr, ähm, einfach eine kleine Bude, seht ihr gleich, keine Ahnung was ich dazu sagen soll, kann jetzt alles mich erwarten, kann mich ein Juwel erwarten, kann mich voll die Grütze erwarten, ihr werdet es gleich sehen, wir steigen direkt rein ins äh, Bürgerzubereiten würde ich sagen oder noch einmal einen Blick von außen natürlich, hier guck mal um die Ecke. Kleiner Stand. Ich brauche eigentlich gar nicht aufgucken. Ne? Ihr habt ja so einen Blaubeerburger, habt ihr. Und einen normalen Cheeseburger nehme ich. Das ist beides. Weil normalen Cheeseburger nehme ich aber als Test so. Da kann, da kann ich gut vergleichen, weißt du? Nehme ich einen Cheeseburger und, und einen Blaubeerburger. Brot kann man auch auswählen. Sesam, Rustikal und Laugen. Okay, der, der Kollege empfiehlt Laugenbrötchen für Blaubeer und dann nehme ich Sesam für den Cheeseburger. So sieht er aus. abgepackt ich muss hier eben um die ecke das ist ja so übertrieben laut optik habt ihr jetzt gesehen also ich finde den blaubeerburger richtig heftig von der optik also der andere ist auch nicht schlecht so aber der Blaubeer halt noch von der farbgebung halt echt mega so und jetzt hau ich den bei mir aufs auto hier rauf oder wisst ihr was scheiß habe ich, ich esse hier bei dem Müllton. also erstmal der Blaubeerburger der wurde mir sehr sehr ans Herz gelegt von Marcel ich sage euch ganz ehrlich meine stimmung war geknickt meine stimmung war geknickt wo ich gesehen habe dass es gefrorenes Fleisch ist und ich, ich habe keinen Bock irgendwie schlecht zu bewerten wisst ihr ich habe keine Lust schlecht zu bewerten dann sehe ich das denke ich schon so Scheiße, ja. Scheiße. Man muss dazu sagen, somit das beste Fleisch, was ich hier gegessen habe, war auch tiefkühlmarkt, von zu Hause vom bio josef Glaub da kann man Bio-Fleisch bestellen. Und das haue ich in den Ofen. Das sah genauso wie das. Das hat heftig Geschmack. Und das hier auch. Ich weiß nicht warum. Aber das Fleisch hat richtig intensiven, guten Fleischgeschmack. Glaubt mir. Und dennoch die Süße von den, von den Blaubeeren, ich habe nicht mitgerechnet. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie scheiße, kacke bewerten und da hatte ich keinen Bock drauf. Wartet mal erst mal. Und ganz ehrlich, mit den Blaubeeren auch, die potzeln mir hier so runter. Als Marcel das gelacht ich dachte ich, Blaubeermarmelade oder so. Schön frisch, schöne Süße mit rein. Ich sag's euch, das ist mal was anderes. Laugenbrötchen hier halt noch dazu, ne? Oben mit Käse drauf. Also am Ende des Tages, man muss es einfach sagen. Da kann man jetzt hinkommen und sagen, oh, tiefgekühltes Fleisch. Und hier, dies, hier, das. Aber am Ende des Tages bewerten wir den Geschmack. Ob das Fleisch gefroren war oder nicht, das ist gefroren sein. Wenn es der beste Burger Deutschlands ist, ist es der beste Burger Deutschlands, wisst ihr? Bacon schön knusprig, schöner Geschmack. Ich schwöre ich bin geflasht. Hätte ich vorwetten müssen, ich hätte gesagt, scheiße, Mann, ich habe schon überlegt, ob ich das, wie mache ich das jetzt so, wisst ihr? Video geplant und ich weiß schon vor oh nein. Boah, für die Blaubeeren noch, jetzt der Classic. Mit ganzen Gurken drauf, relativ dick geschnitten, ganze Tomate oben drauf. Käse passt optimal zum Burger. Dieser klassische Cheddar geschmack den ihr ihn kennt, auf dem Burger, klassisch, nicht neu rumprobieren. Einfach das, wo man weiß, woran man ist. Sch äh, schöner Ketchup, ganz normaler Standard-Ketchup, der einfach gut zum Burger passt. Schöne Mayo noch dazu, Gurken für mich zu dick. Ich sage euch ganz klar, Gurken für mich zu, zu dick, nehme ich raus. Ich schwöre euch, ich kam mir gerade so schlau vor, als ich das gemacht habe, ehrlich, aber warum nehme ich sie nicht einfach raus? Probieren wir so nochmal. Also ihr kriegt jetzt die Wertung vom Italiener, der direkt diese Bewertung. Dann, dann sage ich euch nochmal Tschüss. Also Teresa, ich habe hier die Bewertung für dich am Start. Ravioli habe ich eben schon zu dir gesagt. Ravioli hat mich komplett vom Hocker gehauen so. Da würde ich wirklich, und da muss man auch sagen, das ist das Gericht, was Marcelia nimmt. Die anderen hat er ja jetzt nicht genommen. Da hat er mich überrascht. 9 von 10 würde ich den geben. Ravioli 9 von 10. Eine Pizza ist eine leckere Pizza. Habe ich eben zu Teresa auch gesagt. Weltmeisterpizza gegessen, alles. Würde ich einfach eine glatte 7 geben, weil die lecker ist. Kann man einfach so, sage ich mal, jedem weiterempfehlen. Eine leckere Pizza. Und Steak hätte ich jetzt auch eine 7 von 10 gegeben. Ist einfach lecker, kann man super essen, geil mit den Champignons so und bla, top. Also gerade die Ravioli haben mich halt wie gesagt umgehauen. Ah ja und jetzt natürlich auch noch zur Bürgerbewertung eben. Zu der Bewertung von den Bürgern. also ich muss noch mal ganz klar sagen bei den Bürgern, ich war absolut überrascht. Ich war absolut überrascht äh, bei den Bürgern. Ihr müsst immer so sehen, ich fahre durch ganz Deutschland, das ist bei meinen ganzen Rankings so. Ne? sieht wenn ich mal eine 7 oder eine 8 gebe, sieht das nicht als schlecht. Das sind heftige Dinge. Ich fahre durch ganz Deutschland. Beste Tipps, Bürgerläden seit Jahrzehnten. Von ganz Deutschland gefahren fühlt empfohlen. Jeder sagt mir, fahr dahin Ich teste die preisgekrönte Geschichten. Ich teste alles. Und da sind, sind natürlich meine Bewertungen oben anders einzuordnen, als wenn du jetzt hier fünf Immelsbuden um die Ecke testest. So, von mir kriegt Burger Nummer eins, Lauge kriegt 7,2. Top Burger, aber man muss natürlich sagen, Fleisch war ich einfach sehr überrascht von. Sehr guter Geschmack dafür, dass ein gefrorenes Ding war, aber natürlich frisch wäre noch besser. Burger-Bahn geht auch noch ein bisschen was drauf, aber schön auch mit den Heidelbeeren. Das hat schön schönen Geschmack noch mal reingeben. Schöne, Süße. Hat mich positiv überrascht. Anderer kriegt von mir eine 7 von 10. Der andere Burger, einfach ein leckerer Burger. Natürlich, das Burgerbrötchen kann man ein bisschen besser machen, aber guter Auswahl von Zutaten. Käse schmeckt, Soßen schmecken, einfach ein Burger, den man lecker essen kann hier um die Ecke. War ich komplett von überrascht von. Ja, ich danke fürs Zuschauen, Leute. Dieser zum ist echt ein abgestottert, aber scheißegal. Danke fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen oben da, lassen einen Kommentar und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace.